Guten Abend, herzlich willkommen zu unserer vierten bereits Veranstaltung in der Reihe Modernisierung und Fortschritt, die Zwischenkriegszeit in Ostmittel- mittel und Südosteuropa. Wir haben jetzt eben den vierten Vortrag, also wir fangen quasi mit der zweiten Hälfte an und kehren nochmal ein bisschen an den Ausgangspunkt zurück. Wir sind ja in der ersten Veranstaltung zum Frauenstimm- und Wahlrecht schon am Rande auch eben ein bisschen auf die Tschechoslowakei eingegangen. Und jetzt werden wir uns mit diesem neuen Staat in der Tiefe befassen. Mit einem Staat, der eben in der Perspektive der Akteure seines Aufbaus klar auf der Seite des, könnte man sagen, historisch-zivilisatorischen Fortschritts stand, der Moderne, der Demokratisierung. Dass dieses Bild eben der Zwischenkriegszeit aber deutlich facettenreicher ist, als es zunächst, vor allem nach 1990, vielleicht in der Erinnerungskultur erschien, das wird uns unser heutiger Referent Professor Dr. Uta Konrad näher bringen, den ich mich sehr freue, hier begrüßen zu dürfen. Ganz kurz einige Worte zu seiner Person. Professor Konrad ist seit 2012 Vorsteher des Lehrstuhls für Deutschland- und Österreich-Studien an der Fakultät für Sozialwissenschaften an der Prager Karls-Uni. Dort hat er auch sein PhD in moderner Geschichte einst abgeschlossen. Er ist eben auf diesen Lehrstuhl zurück, zurückgekehrt, nachdem er letztes Semester in der Uni Regensburg, eine Vertretungsprofessur inne hatte. Zu seinen Forschungsinteressen zählt eben die vergleichende Geschichte Mitteleuropas, jetzt im Sinn von Central Europe, im 20. Jahrhundert, die internationalen Beziehungen, aber auch die Wissens- und Universitätsgeschichte. Zwei Forschungsprojekte stelle ich Ihnen ganz kurz äh, näher vor und jeweils eine Publikation, die damit verbunden ist. Ähm, die ganze Liste wäre hier deutlich zu lang. Das eine ist ein Forschungskomplex zur Gewaltgeschichte, könnte man sagen. Ähm, die Verbindung von Gewalt und äh, Krieg in Ostmitteleuropa -Mittel-, im Vergleich. Da gab es ein größeres Projekt des tschechischen Nationalfonds, könnte man sagen, der Czech Science Foundation, Violence in Central Europe during and in the Aftermath of World War I, ähm, von 2014 bis 2016. Und da ist also wirklich sehr frisch <lacht> dieses Buch erschienen was ich Ihnen einmal rumgebe. Das ist ein Forschungsbereich, den Herr Konrad jetzt eben auch weiter bearbeiten und ausbauen wird. Er ist seit 2018 ähm, Mitglied im Research Center of Excellence for the Transdisciplinary, Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice an der Karls-Universität und arbeitet da eben über Gewalt aus historischer Perspektive. Das soll tendenziell, wenn ich das richtig verstanden habe, sich fortentwickeln und auch verbreitern, auch etwas auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg äh, und wieder mit einer komparativen Perspektive. Das andere, was ich mitgebracht habe aus einem etwas älteren Projekt, äh, aus dem Projekt zu Edward Benish, den Deutschen äh, und Deutschland, äh, kommt aus einem Projekt von 2010 bis 2014. Das hat aber den Vorteil, dass es auch deutsch ist, deshalb <lacht> gebe ich das auch noch einmal rum so dass Sie einen kleinen Einblick haben. Ja, dann übergebe ich Ihnen das Wort und freue mich sehr auf Ihre Ausführungen. Ja, vielen Dank für, die, für diese schöne Einführung, für die Vorstellung und natürlich für die Einladung zu dieser, zu dieser Reihe. Ich werde, ich habe jetzt einen Vortrag ungefähr 50 Minuten, für 50, 55 Minuten vorbereitet und dann werde ich mich auf die, auf die Diskussion freuen. Ich werde den Vortrag vorlesen, weil es für mich ein bisschen einfacher ist und zugleich also hoffe ich, also, dass, dass dadurch diese Zeitdisziplin also einfacher einzuhalten einzuhalten wird. Wie schon erwähnt, also wie Sie hier sehen, es geht um die Frage Demokratie und Nation. Ich habe das so bezeichnet, also die Ambivalenz des tschechoslowakischen Staatsaufbaus. 1838. Der Vortrag oder diese Erwägungen, äh, diese, diese Ideen, diese Thesen stammen äh, von ähm, ja, ein paar Artikeln, die ich zu diesem Thema geschrieben habe. Muss ich sagen auch ein paar, habe ich äh, benutzt ein paar Referate, die ich an, einen, an den Tagungen vorbereitet habe. Und es geht äh, ja äh, um jetzt vielleicht eher noch äh, nicht, nicht so ganz durchge durchgedachte Thesen, und daher bin ich auch also auf diese, auf Ihre Reaktion und Ihr Feedback äh, gespannt. Also diese Idee, dieses Problematik hat mich äh, interessiert mich ziemlich viel. Dies auch teilweise meine ich äh, ja, äh, aktuell, also die Frage Demokratie und Nation gerade in der heutigen Mittel- und Osteuropa. Also so viel zur Einleitung und äh, jetzt also äh, ein paar Worte zur Einführung zu diesem Vortrag. Wie Sie vielleicht wissen, äh, gipfelten in Prag äh, vor einigen Tagen die Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Gründung der Tschechoslowakischen Republik am 28. Oktober 1918. Einen gemeinsamen Nenner dieser Festivitäten zu finden, fällt einem zuerst schwer. Man erinnerte die sogenannte Erste Republik, also das heißt die Zeit äh, der demokratischen Tschechoslowakei in den Jahren 18 bis 38. In kleinen Dörfern, wo etwa eine freiwillige Feuerwehr äh, die Feier veranstaltete, als auch im Zentrum der Politik, als der Staatspräsident an der Prager Burg die hochverdienten tschechischen Staatsbürger dekorierte. Auch im Fernsehen konnte man fast jeden Tag im Laufe mehreren Wochen etwas über die Erste Republik sehen, die im tschechischen öffentlich-rechtlichen Fernsehkanal nach amerikanischem Vorbild ausgestrahlene TV-Show Stardance, widmete einen ganzen Abend dem Tanzen im Geiste der Ersten Republik, weil diese Erste Republik in dem tschechischen kollektiven Gedächtnis als eine besonders elegante historische Zeitperiode gilt. Nichtsdestoweniger meine ich ein Aspekt, scheint mir bei vielen diesen, dieser Feierlichkeiten besonders auffällig. Die Erste Republik, oft durch die Person ihres Ersten, Präsidenten Tomasz Garik-Masaryk verkörpert, transzendiert, würde ich sagen, die Gegenwart und zwingt die heutigen Bürger der Tschechischen Republik, sich an ihr zu messen, beziehungsweise damit zu rechnen, dass ihr Handeln an der Ersten Republik und vor allem an Tomasz Garik-Masaryk gemessen werden könnte. Ein Beispiel in der amerikanischen Stadt Olomouz wurde unlängst äh, im Rahmen eines Street-Art-Festivals ein Graffiti oder ein Mural, kann man sagen, gemalt, welches den gerade auferstandenen Masaryk äh, zeigt, zeigte. Er kann seinen Augen nicht trauen und fängt sogar die tschechische Realität zu äh, tschechische Realität sehend zu weinen an. Masaryk trat auch äh, zum Schluss des Video-Mettings in Prag am Wenzelsplatz am Abend des 28. Oktober 2018, also vor einigen Tagen oder Wochen, auf, als er von Zehntausenden Zuschauern sagte, also sein Bild oder seine Filmaufnahme, der sagte, ich werde euch weiter beobachten, worauf er mit spontanem Applaus bedacht wurde. Ähnliche Ideen, um das letzte Beispiel zu erwähnen, standen auch hinter der Enthüllung eines Masarik-Denkmals, Denkmal ist unweit von der Prager Burg, das heißt von dem traditionellen Sitz der tschechoslowakischen und jetzt tschechischen Präsidenten. Schon im Jahre 2000 wurde das Denkmal gebaut. Und Masaryk, wie Sie sehen, sollte hier, also von, äh, von seinem Blatt sollte aus, sollte, sollte seine Nachfolger auf der Prager Burg beobachten. Das ist auch das, das ist schwierig, also eine Fotografie, also Burg und Masaryk auf einmal zu zu finden. Also so befindet sich auch der heutige tschechische Präsident Staatspräsident Seman, unter dem diesem sorgsamen äh, Blick von Masaryk. Diese transzendente Rolle von Masaryk und der ersten Republik wurde jetzt schon in den 1990er Jahren als nach der sogenannten Samtenen Revolution, also nach der Wende im Jahre 1989 die und jetzt ist alles in, natürlich in Anführungszeichen die elegante, politisch und wirtschaftlich erfolgreiche erste Republik als ein Vorbild und Wegweiser für die Rückkehr der tschechischen Gesellschaft zurück in die natürliche Bahn ihrer Geschichte dienen sollte, aus welcher sie durch den schändlichen Kommunismus herausgerissen worden war. Dieser Kurs sollte zurück nach Europa zu Freiheit, Selbstständigkeit, Demokratie und zu Wohlstand führen. Letzte Zeit, Fotos, also ich, Entschuldigung, also das muss ich, ich zeigen. Also hier ist ein, ein Bild von, von Masaryk, eine Fotografie aus einem beliebten Pferd, Hector heißt er, in, in, in dem Schloss Lana, Lani. Und der war ein guter Reiter, ja, also das war ein beliebter, beliebter Sport, also Reiten. Und hier, auch in dem gleichen Schloss, also in dem Schlossgarten, Václav Havel, also der tschechische Präsident nach 1989, natürlich nicht auf dem Hektor, auf dem anderen Feld, aber Havel war, ich meine, das war vielleicht zum ersten Mal, zum letzten Mal, als er auf dem Feld gesessen hat. Also wieder dieser ja, diese Versuch, also diese, diese Vorbildfunktion also der, also von Masaryk und der Ersten Republik. Inzwischen hat sich viel geändert natürlich in der Tschechischen Republik, aber immerhin. Dass bis heute die Erste Republik und Tschechoslowakei immer in Tschechien gefeiert wird, belegt auch die heutige Nachfrage nach einem staatstragenden, integrativen, nationalen Narrativ, welches auch eine Vorbildfunktion innehat. Doch, sollte man fragen, sind diese Erwartungen berechtigt? Kann die Erste Republik wirklich als ein Modell dienen? Und in welchem Sinne? Was war überhaupt diese Erste Republik? In meinem Vortrag werde ich zwei eng zusammenhänge, zusammenhängende Themen ansprechen. Erstens geht es um die Verknüpfung von der neuen politischen Ordnung nach 1918 und der tschechischen nationalen Selbstständigkeit, also um die Verknüpfung zwischen der Demokratie und Nation, die oft in einem Atem, Atemzug auch bei vielen Gelegenheiten auch heute immer noch erwähnt wird. Zweitens werde ich versuchen, den damit verbundenen tschechischen, tschechoslowakischen Exzeptionalismus zu teilweise zu brechen, in dessen folge, folge sich die tschechische historische Erinnerung an die Zwischenkriegszeit nur auf die erste Republik konzentriert, als ob sie eine Insel in dem damaligen Europa und der Welt äh, gewesen wäre. In diesem Zusammenhang noch ein, eine Anekdote, ich verspreche schon die letzte, eine aktuelle Anekdote, würde ich gerne noch erwähnen, vor einigen Tagen wurde der tschechische Premierminister im Rahmen einer Pressekonferenz von einem Journalisten gefragt, warum die Glocken am Sonntag, dem 11. November, in ganz Tschechien klingen sollten. Er wusste keine Antwort und gab zugleich zu, dass ebenso der Innenminister, den er in der vorherigen Regierungssitzung in gleicher Sache befragt hatte, auch keine Ahnung habe. Für die meisten Tschechen also endet der Erste Weltkrieg am 28. Oktober, als die Tschechoslowakische Republik in Prag ausgerufen wurde. Dagegen ist der Tag des Waffenstillstandes am 11. November weitgehend unbekannt. In der tschechischen historischen Erinnerung ist der Erste Weltkrieg, wie sich ein tschechischer Historiker äußerte, nur zu einer Kulisse der eigenen Nationalstaatsgründung geworden. In Wirklichkeit ist jedoch diese, die Gründung und die Geschichte der Tschechoslowakei nicht ohne breitere, mindestens gesamteuropäische Zusammenhänge zu sehen. Sie entstand, wie bekannt, infolge einer Demokratisierungswelle und als Frucht der Ideen der nationalen Selbstbestimmung, die die Karte Europas tiefgreifend veränderten. Also hier also nur für Information, also, die, die, also Zentraleuropa. In der, also im Jahre 1919, also in der Zwischenkriegszeit. Das Nationsprinzip sollte die stabile Demokratie gewährleisten, Es sollte Möglichkeiten einer politischen Partizipation erhöhen. Hier, hier ist auch einer der Gründe für weitgehende sozialpolitische sowie bildungspolitische Maßnahmen zu sehen, sowie für die Versuche, die noch übrig gebliebenen, Privilegien der alten Eliten abzuschaffen, welche darüber hinaus in Mittel- und Osteuropa öfters als national fremd angesehen wurden. Also die Beispiele nur ganz kurz. Die Herabsetzung der täglichen Arbeitszeit auf acht Stunden an sechs Wochentagen, die Bezahlung der Urlaubszeit für Arbeiterinnen und Arbeiter, das Verbot von Kinderarbeit und von Nachtarbeit, für Frauen unter 18 Jahren, die Mieterschutzgesetze, die Stärkung der Rechte von Arbeiterinnen und in den Betrieben sowie die Einführung einer äh, quasi staatlichen Arbeitslosenunterstützung bremsten über diesen linksrevolutionären Schwung. Kurz nach der Gründung des neuen Staates, ins Kommen zu diesen bildungspolitischen Reformen, wurden auch neue Universitäten in Brünn, also die äh, masaryk universität also die zweite tschechische Universität, gegründet und dann eine offiziell tschechoslowakische Universität, Komenski-Universität in, in, in Bratislava, in der slowakischen Hauptstadt. Es wurde auch, äh, ähnlich wie in den anderen zentral- und osteuropäischen Ländern auch, auch in der Tschechoslowakei, eine umfangreiche Bodenreform realisiert. Eine Reihe von Gesetzen der Jahre 1919 1920 sollte die höchst unausgewogene Besitzstruktur des Landes ändern, also bei, beim Spiel so besaßen, ein paar Zahlen, so besaßen im Jahre 1913 nur fünf, ein, 151 Großbauern, äh, 28% Prozent des Bodens in den böhmischen Ländern. Also Umverteilung an die kleinere und mittlere Bauern und zugleich, zugleich auch also eine nationale, national, nationale Aufgabe, eine nationalpolitische Reform, also welche mit diesem war diese Reform gegen die katholische Kirche ausgerichtet war, weil die katholische Kirche gehörte damals und Adel gehörte zu den größten Grundeigentümern in, im Land. Trotz all diesen all dieser Reformen, die in dem optimistischen Geist nach der Gründung des eigenen Nationalstaates und in dem Versuch seine realen, außer auch vermeintlichen Schwächen auszuräumen, also trotz all diesen die äh, Wurzeln und die die Demokratie stärken sollten und die Partizipationsmöglichkeiten der breiten, äh, breiten Bevölkerungsschichten stärken sollten, verbarg das Nationalprinzip gerade im Kontext von multiethnischen Staaten in Mittel- und Osteuropa auch viele Gefahren für die Demokratie. Die politische Partizipation der großen Teile der Bevölkerung, welche nicht zu der staatstragenden Nation gehörten, wurde, dadurch, wurde durch dieses Nationalprinzip natürlich in Frage gestellt. Daher ist die Beziehung zwischen Demokratie und Nation eine meine ich, spannende Geschichte. Und in diesem Kontext stellt die Tschechoslowakei ein hervorragendes Fallbeispiel. dar. Sie war einerseits ein typischer Nachfolgestaat. Die Tschechoslowakei hatte mit ähnlichen Problemen wie auch andere neu gegründete bzw. wiedergegründete, wieder errichtete Staaten in Mittel- und Ostmitteleuropa zu kämpfen also unmittelbar nach dem Ende des Krieges, also mit den sozialen, demografischen und ökonomischen Folgen des Krieges, mit den unsicheren Grenzen, mit einer Welle der Nachkriegsgewalt, mit der radikalen Linken, die die bestehende gesellschaftliche Ordnung herausforderten, mit der Zusammensetzung eines Staatsterritoriums aus den Gebieten, die früher zu verschiedenen Staaten bzw. im Falle der Tschechoslowakei zu verschiedenen Imperienteilen gehört hatten und vor allem mit der schon erwähnten faktischen Multiethnizität obwohl sie offiziell für einen Nationalstaat der Tschechoslowaken gehalten wurde. Auf der anderen Seite findet man auch einen wichtigen Unterschied, der, also warum die Tschechoslowakei ein ganz gutes Beispiel, Fallbeispiel ist. Also die Tschechoslowakei blieb in Mittel- und Osteuropa am längsten diesen Gründungsprinzipien treu. Und die Demokratie, wir werden noch sprechen, in welcher Form, aber okay, also die Demokratie überlebte hier bis zum Jahr 1938. In der Zeit, als die Revolution von 1918 in ganz Mittel- und Osteuropa vielen als ein Schutt erschien, den man abschaffen sollte, jetzt als Beispiel aus Österreich, bildete der Bezug zum Jahr 1918 in der Tschechoslowakei immer noch ein staatstragendes Narrativ. Die Tschechoslowakei stellte ein Überbleibsel der Pariser Friedensordnung in der Zeit dar, als diese Ordnung schon zusammenbrach. Also was waren die Gründe dafür? Wie wurde also dieses Verhältnis zwischen Demokratie und Nation in der Tschechoslowakei gehandhabt? Und lässt sich davon auch, wie am Anfang erwähnt, und wie jetzt, die, wie, wie also jetzt bei diesen Feierlichkeiten vor einigen Wochen ganz klar äh, war, also lässt sich davon auch ein Modell ableiten für die heutige Situation. Also so viel zu meiner ziemlich äh, zu viel langen Einführung. Und jetzt werde ich versuchen, diese Fragen zu beantworten in ein paar Schritten. Zuerst werde ich äh, kurz über äh, über Masaryk und Benesch sprechen, also über dem Nationsverständnis und Demokratieverständnis von Masaryk und Beneš, Dann wird, werde ich etwas über die politische Kultur äh, in, der, äh, in der Tschechoslowakei sagen. Und äh, ja, drittens kurz über die Volkszählung äh, und äh, dann noch zwei, zwei, zwei Themen: eine, eine ganz kurze Thema, also die tschechoslowakische Roma-Politik aus dem Beispiel. Und letztlich auch würde ich gerne die gegenläufige Tendenz und gegen diesem National Nationalismus-Nationsprinzip erwähnen. Also das ist ungefähr mein, mein Plan und für die verbliebenen, vielleicht ja, sagen wir 30, 30 Minuten. Zu Beginn also werde ich kurz das Nations- und Demokratieverständnis der damaligen Akteure ansprechen. Masaryk versuchte schon als ein wichtiger, bedeutender tschechischer Politiker aus dem österreichischen Reichsrat, also sitzend, schon im 19. Jahrhundert versuchte, eine Konzeption der moralischen Größe des tschechischen Volkes zu entwickeln, die es ermöglichte, ein Zentrum nicht nur aus äh, reinen Machtgesichtspunkten, also Bevölkerungszahl, ökonomische oder militärische Stärke des Staates, sondern auch aus der Perspektive einer ethischen Größe zu entwickeln. In diesem Sinne musste die Zukunft eines kleinen Volkes, meinte Masaryk, nicht unbedingt in der Anlehnung, an eines der Machtzentren der damaligen Zeit im herkömmlichen Sinne bestehen. Wie, und das sind diese Dilemmata der tschechischen Politik im 19. Jahrhundert, wie in der austroslawistischen Konzeption an Wien oder in den panslawistischen Träumen an Moskau. Sondern diese, die, die, diese Zukunft konnte auch in der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessen Macht nicht zwangsläufig in einer quantitativen Größe zu sehen ist, sondern in einer moralischen, also qualitativen. Ein Zeugnis, also okay, das ist vielleicht zu kompliziert, aber also vielleicht ein Zeugnis, ein Beispiel, ein Zeugnis für die geistige Welt der tschechischen Eliten, die zum Umfeld von Masaryk gehörten, liefert auch ein kurzer Brief von Masaryks Tochter, Alice war übrigens eine ganz wichtige Persönlichkeit, also für, auch für die Erste Republik, also, ein kurzer Brief von Masaryks Tochter Alice Masarykova an den langjährigen Außenminister und Masaryks engen Mitarbeiter Edward Benesch. Anlässlich des Torgestages ihrer Mutter, also die Ehefrau von Masaryk und Mutter von Alice. Äh, und in diesem, in diesem, in diesem Brief also schrieb sie, also ist, ist, ist, ist, äh, ist dieses Zeugnis sozusagen zusammengefasst. Und sie schrieb: Zitat, lieber Edek, seine familiäre Kurzform für Edward Benesch, also lieber Edek. Heute ist es schon acht Jahre her, also acht Jahre nach dem Tod von, alle, von, von, sein, von ihrer Mutter. Heute ist es schon acht Jahre her. Möglicherweise hast du in Genf, Standort des Völkerbundes, also Benesch als wichtiger, also Außenminister jedes Jahr, mindestens im September, ganze September in Genf, also möglicherweise hast du in Genf manchmal angespannte und schwere Augenblicke. Vergiss aber nicht, dass deine Arbeit leicht ist, denn Gott gibt immer Kraft, wenn er eine Aufgabe gibt. Deine Aufgabe kommt von Gott. Vergiss nicht, dass nicht du sprichst, sondern durch dich ein großes und edles Volk. Diese Ideen über die moralische Aufgabe einer Nation, die durch die persönliche übrigens, die durch die persönliche Erfahrung der Masaryk-Familie, mit der Religiosität des US-amerikanischen Protestantismus geprägt wurden. Also diese Ideen setzte Masaryk in einem breiteren geschichtspolitischen Zusammenhang während des Ersten Weltkrieges. In der erstmals im Jahre 1918 publizierten Studie, also noch vor dem Ende des Krieges, in einer Studie »Neues Europa – Der slawische Standpunkt«, deutete Tomasz Garik-Masaryk den Krieg, den damaligen Krieg, als einen Kampf zwischen der mittelalterlichen Theokratie, der Zentralmächte auf der einen Seite und der modernen, durch die Antanstaaten verkörperten Ideen wie Demokratie oder Gewissensfreiheit auf der anderen. Dem pangermanistischen Griff und sind die originellen Zeichnungen, Karten aus diesem Buch, also diese die Vorstellung, also diese Darstellung des pangermanistischen Griff nach der Weltmacht, also diesem pangermanischen -german, pan Griff nach der Herrschaft, sollte ein Band freier. Und demokratische Nationalstaaten von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, äh, bis zum Schwarzen und zum Adriatischen Meer Einhalt gebieten. Aus dieser Perspektive schien die Gründung der Tschechoslowakei hier ja, ein wichtiger Teil dieses, dieses, dieses Bandes, also dieses, äh, dieses Walles der gegen den pangermanischen Greb äh, nach der Weltmacht. Nach der also in, äh, aus dieser Perspektive schien die Gründung der Tschechoslowakei im Einklang mit der geschichtlichen Entwicklung zu stehen, also von, von der mittelalterlichen Theokratie zur modernen Demokratie, also vom Mittelalter zum 20. Jahrhundert. Der neue Staat avancierte als eine Art Agent des zivilisierten und demokratischen Westens im Osten zum Garanten der neuen Ordnung in der Region. Zu seinem Gegen- und Feinbild wurden die alten destruktiven Kräfte, denen die konstruktiven, wiederaufbauenden Kräfte des neuen Staates gegenübergestellt äh, wurden. Dadurch, und das ist, meine ich, auch wichtig, dadurch bekam das tschechoslowakische nationale Narrativ, also diese Selbsterzählung, eine starke fortschrittliche Dimension, die die Selbstwahrnehmung und Selbststilisierung des Staates sowohl damals als auch, als auch später, auch in der Erinnerung, erheblich geprägt hat. Okay, aber diese große geschichtspolitische er äh, Erwägungen, übrigens, also habe ich habe gemerkt, also Schweiz ist hier also als, nicht als Teil von Deutschland, aber als Deutsch ne? also geteilt und wirklich von diesen ethnischen, äh, ethnischen Kriterien aufgeteilt sogar. Diese geschichtspolitische Erwägungen hatten jedoch nur wenig mit der Realität der Nachkriegsgesellschaft und eines multiethnischen Staates. Mit immer noch oft lockeren nationalen Identitäten in einigen Regionen zu tun. Als nach 1918 die politischen Eliten des neuen Staates mit der komplizierten ethnischen Lage konfrontiert wurden, dies betraf vor allem die Regionen, die aus Sicht des Prager Zentrums als Randgebiete erschienen, waren sie tatsächlich oft überrascht. Die Situation im Hulciner Ländchen, das ist eine Region, kleine Region an der Grenze zu zum Deutschland, also die Situation in dem sogenannten Hutschiner Ländchen erschien zum Beispiel einem tschechischen Abgeordneten als Makedonie, was eine Schiffre für ein vormodernes Land mit aus einer modernen nationalstaatlichen Perspektive nicht nachvollziehbaren Identitäten war. Eine ähnliche Überraschung mit der gleichen noch nicht Zeitstruktur begegnet uns auch in Bezug auf die eigene, das heißt auch die tschechische Bevölkerung. So schrieb der Finanzminister Alois Raschin im Juni 1919 unmittelbar nach der Prager Demonstrationen gegen zu hohe Preise und Wuche, die in Gewalttätigkeiten und Plünderungen mündeten, an den in Paris weilenden Premierminister Karl Kramar. Zitat, das ist noch keine Nation, das ist eine Meute. Und hier ein, auch ein, ein, ein damaliges Foto von diesen, von diesen Prager Demonstrationen von Mai 1919, also, mit der, also hier als Holzgalgen ne? äh, mit, mit dem Inschrift letzte Mahnung an alle Wucheren und Feinde der Republik. Also in, in Vorstellung in Darstellung von, von diesem Finanzminister, keine Nation, keine moralisch hohe, weiß ich nicht was Nation, sondern eine Meute, die dann später wirklich, es ist wirklich zu den Plünderungen, zu Gewalttätigkeiten in Prage kommen. Auch gegen, viel stark gegen die Deutschen und Juden ausgerichtet. Die nach dem Krieg desintegrierte, ausgehungerte, ausgehungerte, misstrauische und potenziell revolutionäre Gesellschaft war alles andere als jene Nation mit hohen moralischen Werten, die das Licht des Westens in den von theokratischen alten Mächten verdorbenen Teils Europas bringen sollte. Es waren daher nicht die nationalen Makrogesellschaften, sondern die durch den allgemeinen Leidensdruck gebildeten Mikrowelten ihre Bedürfnisse und Gerechtigkeitsvorstellungen, die zum Denk- und Handlungshorizont der meisten Menschen im Krieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit wurden. Also zugespitzt formuliert, äh, das führt dazu, meine ich, kann natürlich sagen, also ein, ein formuliert, wurde der tschechoslowakische Staat daher nicht am 28. Oktober 18, sondern erst im Laufe der nächsten Monate und Jahre gegründet. Also das tschechoslowakische nationale Siegesnarrativ von einem bedeutenden Teil der Bevölkerung auch angenommen wurde, da dem eigenen Leiden im Krieg somit einen Sinn gegeben werden konnte. Also wir haben ja nicht umsonst gelitten, wir haben, haben gesiegt, wir haben einen eigenen Staat. Trotzdem also auch in der tschechischen Gesellschaft starke ideologische Gegensätze und Konflikte zwischen den Linken, vor allem am Anfang der Republik zwischen dem linken und der rechten Lager herrschten wurde im Unterschied etwa zu Österreich die Politik noch nicht durch diesen Konflikt vergiftet und der Staat konnte auch weiterhin sein Gewaltmonopol ge behalten. Hier ist zweifellos die positive Wirkung des nationalen Diskurses, also die positive Wirkung des nationalen Diskurses, des dieses Nationalprinzipes für die Stabilität des Staates und zugleich für die Festigung der neuen demokratischen, politischen und gesellschaftlichen Ordnung zu sehen. Er hilft die Gesellschaft in die friedliche Nachrichtszeit überzuleiten und sie wieder auf der Grundlage eines neuen äh, eigenen Nationalstaates zu integrieren. Aber immerhin, ja, muss man auch zugleich und ja, auch, auch die Schattenseiten erwähnen, zugleich wurde jedoch diese Reintegration auf einer tschechischen bzw. tschechoslowakischen nationalen Grundlage nur dadurch möglich, dass viele Minderheiten an der Gründung des Staates nicht beteiligt waren. <lacht> Die Tschechen betrachteten die neue Republik als ihren lang ersehnten Staat, denn sie unter Anbindung der Slowaken nicht als Staat mehrerer Nationalitäten, sondern als tschechoslowakischer Nationalstaat mit mehreren Minderheiten verstanden. Der, gro der, der große deutschsprachige Bevölkerungsanteil, aber auch die Magyaren, Karpato-Ukraine und Polen hatten an der Schaffung der tschechoslowakischen Verfassung ebenso wenig Anteil wie an der Festlegung des so, so, so bedeutsamen Sprachengesetzes im Jahre 1920. Also damit komme ich zum zweiten Teil, zum zweiten Komplex und jetzt zu den nächsten Jahren, also nicht nur Nachkriegszeit, sondern auch die, die nächsten Jahre, also 20er, 30er Jahre. Und ich werde versuchen, jetzt diese, diese nächsten Jahre am Beispiel der politischen Kultur und das Demokratieverständnis, also Demokratiepraxis vielleicht in diesen Jahren äh, dar, dar, darzustellen. Darüber, ob die Tschechoslowakei also ein stabiles politisches Regime sei, an dem auch die nicht tschechisch oder nicht slowakisch sprechenden Bevölkerungsteile teilnehmen könnten, entschieden daher erst die folgenden Jahre. Hier sind also die Rahmenbedingungen, gesamteuropäische Rahmenbedingungen waren sehr günstig also die verbesserte Wirtschaftslage in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, als auch die stets andauernde Schwäche Deutschlands, welches gezwungen wurde, an der neuen internationalen Ordnung in Europa teilzunehmen, kamen der Tschechoslowakei, kamen der Tschechoslowakei in den 1920er Jahren zweifellos zugute. In der Politik entwickelte sich in dieser Zeit eine ausgereifte, konsensorientierte politische Kultur, die von einigen Politologen sogar als ein typisches Beispiel einer Konsensdemokratie bezeichnet wird. Das heißt, eine Form der Demokratie mit dem Ziel, einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens herzustellen und auch die Minderheitsmeinungen einzubinden. Trotz einer nominell großen Zahl der Regierungen kristallisierten sich bald nur einige wenige Formen der Regierungskoalitionen heraus, die alle über eine große Mehrheit im Parlament verfügten und denen seit dem Jahr 1926 auch stets die Vertreter der deutschen Parteien angehörten, also der sogenannten aktivistischen Parteien. Das waren die deutsche Parteien und die Parteien, die bereit waren, aktiv mit den, mit den Tschechen aktiv also in der Regierung zusammen, äh, zusammenzuarbeiten. Hier nur eine Tabelle, also wie Sie sehen, wirklich viele, ich meine vielleicht 20 Horizont, vergessen, also viele Regierungen in dieser Zeit von, von 18 bis 38. Aber die Formeln waren ziemlich, äh, ja, also nur, also nur wenige Formen, also und die meisten bis, äh, bis, auf, äh, bis auf diese, äh, diese Mitte-Rechts-Regierung, aber auch mit den Deutschen, das war eine internationale tschechisch-deutsche Koalition, aber Mitte-Rechts. Äh, äh, das waren die äh, Koalitionen, die ja, also von links nach rechts und äh, ab 26 Tschechen und Deutschen also integrierten, also die tschechische und deutsche Partei. Den Hauptkern dieses des ganzen Systems bildet die Zusammenarbeit zwischen der Sozialdemokratie und der Bauernpartei, also linke und rechte Parteien oder Mitte-Links, Mitte-Rechts, welche durch ihre deutsche Schwesterparteien, das heißt die Deutsche Sozialdemokratische Partei in der Tschechoslowakei und den Bund der Landwirte gefolgt wurden. Diese konsensorientierte politische Kultur blieb bis zum Ende der Demokratie in der Tschechoslowakei in Krasp. Trotz des Wahlerfolges der autoritären und protofaschistischen Sowjeten-Deutschen Partei in der Parlamentswahl 1935, ich komme zu dieser Wahl noch, noch später, nee, also detaillierter, also trotz dieses, des Wahlerfolges dieser Sowjeten-Deutschen Partei im Jahre 1935, war die innenpolitische Situation in der Tschechoslowakei auch in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre immer noch vergleichsweise günstig. Prodemokratische gemäßigte politische Kräfte verfügten im Parlament über eine beachtenswerte Mehrheit. Die Agrarier und die Sozialdemokraten stärkten auch weiterhin eine gemäßigte politische Mitte, ein tatkräftiges Mittel gegen die radikalen antidemokratischen Tendenzen. Hier nur ein ganz einfaches. Einfache Grafik, habe versucht, also die Wahlergebnisse er aller Parteien zusammenrechnen. Also das sind deutsche, tschechische, alle Parteien, auch die jüdisch jüdische Partei und kleine äh, ungarische Parteien zusammenzurechnen. Äh, äh, also, äh, also unter dem Gesichtspunkt, ob die Parteien also pro, auf irgendwelche Weise also eher pro-tschechoslowakisch waren oder ob sie eine wirklich starke Opposition gegen den Staat Darstellten gegen das herrschende System sozusagen. Und wie Sie sehen, 35 natürlich kam es zu einem, ja, äh, zu diesem Erdrutschsieg der sudetendeutschen Partei, aber immerhin äh, hatten diese, kann man sagen, konstruktive Parteien, äh, haben immer, immer eine ziemlich große Mehrheit im Parlament. Also, ja. Wieder muss man auch über den Preis einer solchen Stabilität Sprechen. Und der Preis war wirklich enorm. Die maßgebenden Entscheidungen in dieser konsensorientierten politischen Kultur fielen in zwei informellen Gremien, die fernab der parlamentarischen Kontrolle agierten. In der sogenannten PETKA, kann man sagen, eine Art Fünfe Ausschusses, und im Rat, also die Burg. Die PETKA, dieser Fünfe Ausschuss, entstand als Reaktion auch die innenpolitische und vielleicht die stärkste, schwerste Krise des Staates im Herbst 1920, also die nationalen Ausschreitungen und die Krise der Sozialdemokratie, die in der Gründung der kommunistischen Partei mündete. Damals bildeten die Spitzenpolitiker der wichtigsten tschechischen politischen Parteien von links bis rechts den sogenannten Fünfer-Ausschuss, in welchem die maßgeblichen Entscheidungen fernab der parlamentarischen Kontrolle fielen. Und daneben, das also ist ein bisschen eine, ja, Gegen, ein Gegenzentrum, daneben bildete sich um den Präsidenten, der eine einflussreiche Stellung innehatte, ein weiterer Zirkel, die sogenannte Burggruppe. Es handelte sich dabei um einen informellen Kreis von einflussreichen Politikern, Intellektuellen, Spitzenbeamten, Unternehmen und Journalisten, den Präsident Masaryk um sich versammelt hatte und der seine Auffassungen von Politik und Gesellschaft im politischen Tagesgeschäft unterstützte. Zu diesem Kreis, zu diesem engen Kreis der Vertrauten des Präsidenten und seines Außenministers Benesch gehörten auch Vertreter der deutschen aktivistischen Parteien und des deutschsprachigen liberal- und linksorientierten intellektuellen Milieus. Das System von Petka, ja und ja, ich habe vergessen, auch ein paar Bilder, also hier ist eine Karikatur, das ist nicht also Petka, also diese fünf Ausschüsse ist eine andere, also informelle Gruppe von Masaryk, die sogenannte äh, Freitagsrunde, also pate also äh, Es ist Masaryk hier in der Mitte, hier ist der äh, Außenminister Benesch, hier ist der Schriftsteller Karel Czapek. Das ist eine, ja, ja, also eine Runde, ja, Freitagsrunde, also freie Diskussion und Masaryk, Masaryk in der Mitte. Also das System von Petka und Rat leistete einerseits einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Stabilität der ethnisch, politisch, religiös und sozial zerklüfteten Ersten Tschechoslowakischen Republik. Andererseits stand es im Widerspruch zu den demokratischen Grundsätzen der Verfassung und förderte bei nicht wenigen Bürgern eine gleichgültige Haltung gegenüber dem System der parlamentarischen Demokratie. Politik wurde mehr und mehr als kaum durchschaubare Angelegenheit der Eliten betrachtet, auch welche der Einzelne wenig Einfluss hatte. Bald sprach man auch über die Korruption und die Republik erlebte mehrere politische Skandale. Gravierend war außerdem, und das ist ganz wichtig, das sieht man auch also an, diesen, an dieser Grafik, gravierend war außerdem, dass dieses System schnell an Dynamik verlor. Die Opposition wurde notgedrungen in die Form einer Systemopposition gedrängt. Es fehlte an demokratischen Alternativen zur bestehenden Ordnung. Und hier auch ein schöne Karikator, das ist ein, ein also Vorschlag für eine Abstimmungsmaschine im Parlament. Ne? Also man braucht die Abgeordnete nicht, also ich bin nicht also dieser Spitzenfunktionär einer Partei, vielleicht mit wie dieser Getka dieses Fünf-Ausschusses und alles funktioniert äh, ja, hundertprozentig und ohne Probleme. Anstelle irgendwelche mutiger Reformen, die der Staat zumindest in der Minderheitenpolitik dringend brauchte, konnte das System nur kleine, im Endeffekt wenig attraktive Kompromisse hervorbringen. Und die letzte Sache, die, die wichtig ist und für mich eine Überleitung zum, zum nächsten Thema. Die Konsensdemokratie setzt außerdem voraus, dass die Gesellschaft klar strukturiert ist. Hier ist die parteipolitische und die nationale Versäulung der Gesellschaft die Voraussetzung, als auch das Produkt, Folge einer solchen politischen Kultur. Nur dank dessen, dass die einzelnen Gruppen in der Gesellschaft klar definiert sind, sich als solche wahrnehmen und einschlägig diszipliniert handeln, ist es ihren politischen Spitzenvertretern möglich, in ihren Namen die Kompromisse mit anderen Vertretern, Spitzenvertretern aufzuhandeln. Auch der politische Kampf richtet sich, richtet sich meistens auf die Mobilisierung der eigenen Anhänger und nicht auch die, wie heute üblich, Überzeugung der indifferenten Wähler, deren Wählergunst stets wechselt. Und damit komme ich zum dritten Beispiel oder zum dritten Thema, also diesem Gesamtkomplex Demokratie und Nation, und nämlich zur, äh, zur Volkszählung. Die konsensorientierte politische Kultur ermöglichte also einerseits das Funktionieren einer Demokratie, in einem ethnisch, regional oder sozial inhomogenen Staat, zugleich führte es jedoch zur Festigung und zur gegenseitigen Abgrenzung der Gruppen und hier vor allem in Fall der Tschechoslowakei der Nationalidentitäten. Sie wurden diese Nationalidentitäten auch durch andere Machtstrategien weiter gefördert. Instruktiv kann in diesem Zusammenhang das Beispiel der Volkszählung sein. Im Februar 1921 fand die erste Volkszählung in der Tschechoslowakei statt die schon im Vorfeld breit diskutiert und politisiert wurde. Im Unterschied zu den früheren Volkszählungen in der Monarchie wurde nicht, nach mehr, nicht mehr nach Umgangssprache gezählt, sondern jeder Bürger musste sich zu einer Nationalität bekennen. Darüber hinaus wurde es dem Staat bzw. den Zählkommissaren erlaubt, in Streitfällen selbst über die Nationalität im Einzelnen nach objektiven, nach objektiven Kriterien wie der Muttersprache zu entscheiden. Die Volkszählung war daher nicht nur eine statistische Datenerhebung, sie ordnete, gestaltete und klärte die nationalen Verhältnisse und Identitäten im neuen Staat dadurch, dass jeder gezwungen wurde, national gegenüber dem Staat so offiziell Nationalfarbe zu bekennen. Äh, zwei, also, also hier eine schöne Karte, meine ich. Also, übrigens, ganz gute Karte, ganz detailliert, bis auf die also letzte, fast letzte Dörfer äh, Und das ist auch Grund, meine ich, der, der nächsten Vorstellung, nicht diese 28, gab es noch zweite Vorstellung. Was ich vor allem zeigen wollte, ist auch äh, also diese Arbeit mit der Farbe. Ne? Also, also, man arbeitet mit der roten Farbe, die ganz, eindrucks-, also ganz stark eindrucksvoll ist. Und dann auf den ersten Blick kann man sagen, okay, dann sind fast, fast alle Tschechen, also die Tschechen leben in dem Staat. Weil die Deutschen sind hier mit in diesem sehr schwachen blauen Farbe gezeichnet. Und das ist nur eine vielleicht eine Anagnot, also eine Nebenbemerkung, dass man, dass man damit arbeitete natürlich nicht, nicht nur in dieser Zeit die Tschechen, sondern auch äh, die Deutschen. Und hier ist eine bekannte Karte, wieder mit der, mit der roten Farbe eine bekannte Karte des deutschen Geografen Albert Bank, äh, ja, äh, welcher dieser Begriff deutsche Volks- und Kulturboden äh, prägte. Und hier wieder mit der roten Farbe. Und die Situation sieht ganz anders aus ne? also, als, als in der vorigen, aus dem Fall der Tschechoslowakei. Also in all diesen Fällen wurde die Nation zum Prinzip der Stabilisierung des Staates, der Verwaltung und Kontrolle, zum Rahmen, in welchem der neue Staat gestaltet und organisiert wurde. Obwohl einerseits stabilisierend, führte eine solche Deutung gleichzeitig zu neuen Widersprüchen. Die Nationalisierung im Sinne eines klaren Bekenntnisses zu einer oder anderen Nation ermöglichte zum einen die politische Herrschaft, da sie den Raum übersichtlich strukturierte, sie war auch für die Schul-, Kultur- oder Sprachpolitik bedeutend. Zum anderen rief sie jedoch neue Nationalismen hervor, die in Krisenzeiten für den Staat bedrohlich werden konnten. Aufgrund dieser Überlegungen kann man zu dem, vielleicht zu dem Schluss kommen, dass sogar der schon erwähnte Erdrutsch-Sieg der Sudetendeutschen partei im Jahre 1935, als sie damals die Sudetendeutsche partei 68% Prozent der Süddeutschen-Deutschen-Stimmen gewann und auch im, im, also im, im ganzen, in der ganzen Tschechoslowakei sogar zur stärksten Partei wurde. Also gewann. Also, dieser Sieg, welcher die bisherigen Kräfteverhältnisse, äh, dieser Sieg nicht nur im deutschen politischen Spektrum auf den Kopf stellte, nicht so unerwartet kam, wie viele Zeitgenossen meinten. Ohne Zweifel, es spiegelten sich in diesem Wahlerfolg katastrophale Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, die besonders hart die mehrheitlich deutschsprachigen Regionen der Tschechoslowakei, wo die exportabhängige Leichtindustrie überwog, traf. Der deutschen Partei gelang es, die Massenarbeitslosigkeit in diesen Gebieten als eine Folge der nationalen Unterdrückung seitens der Tschechen zu präsentieren. Doch zugleich war die Entstehung und der Erfolg einer solchen Partei nicht nur das Resultat einer aus mitteleuropäischen Perspektive ja endlich doch zufälligen Deformanz des globalen Kapitalismus. Sie war ebenso auch eine logisch, auch logische Folge der tschechoslowakischen politischen Kultur. Die SDP, die Sudetendeutsche Partei, war eine nationalistische Partei, die den Anspruch erhob, alle Sudetendeutschen zu vereinigen. Sie folgte also den Nationalisi Nationalisierungstrends und zugleich stellte sie eine klare Opposition zum bestehenden System dar, welches als unfähig angesehen wurde. Die Sudetendeutsche Partei agierte daher konsequent als eine Bewegung. Ursprünglich hieß sie auch Sudetendeutsche Heimatfront, nicht Partei. Also eine Bewegung, die gegen die alten, traditionellen, verkrusteten, kompromissbereiteten, kompromissbereiteten politischen Parteien auftrat. Eine ähnliche Logik kann man auch im Falle des slowakischen Nationalismus beobachten, der sich immer stärker gegen den, gegen das staatstragende Konzept eines Tschechoslowakismus stellte, indem er nur einen Deckmantel für die tschechische Bevormundung sah. Also damit wollte ich sagen, es war kein Zufall, meine ich, also sondern auch eine logische Folge sozusagen dieser, dieser, dieser politischen Kultur der ersten Republik. Zugleich aber wichtig war es für die Stabilität des Staates. Ich werde jetzt das Gebiet der politischen Kultur verlassen, um noch ein anderes Beispiel der Demokratie vielleicht gefährdenden Folgen des Nationsprinzips zu erwähnen. Die nationale Kategorisierung bzw. das Denken in nationalen Kategorien zusammen mit dem Glauben an die Bildung eines besseren Menschen, in einem Text spricht, sprach sogar Masaryk Ibel einem neuen Adam, wir brauchen einen neuen Adam ne, zu bilden, nach dem Jahr 1918, also mit diesem Glauben an die Bildung eines besseren Menschen, der fähig und würdig ist, an politischen Entscheidungen in einer Demokratie sinnvoll teilzunehmen, konnte auch zur Identifizierung der konkreten Gesellschaftsgruppen führen, welche als die anderen, als eine Gefahr für die Mehrheitsgesellschaft und zugleich als ein Objekt der Modernisierungspolitiken gehalten werden konnten. Ein prägnantes Beispiel stellt die tschechoslowakische Politik gegenüber den Roma dar. Im Jahre 1927 wurde in der Tschechoslowakei das in Anführungszeichen das Gesetz über die wandern, wandernden Zigeuner angenommen. Bei diesem Gesetz wurden, wieder ein Zitat, also die Zigeunerlegitimationen an alle Zigeuner, die von Ort zu Ort wandern und andere arbeitsscheue Menschen ausgestellt. Sie beinhalteten persönliche Daten, eine Personenbeschreibung und Fingerabdrücke. Hier also ein, ja, also ein Beispiel dieser sogenannten Zigeuner. Zigeuner-Legitimation. Also mit, den, mit Personenbeschreibung und damals ganz moderne Technik, kriminalistische Technik, Fingerabdrücke. Und hier noch eine ein damalige Idylle, also idyllische Gemälde. Also die Gendarmes kontrollieren die Zigeuner in, in einem Zigeunerlager. Denn insgesamt 36.000 Menschen, welchen die Legitimation ausgestellt wurde, sie wurden auch in einem Zentralregister in Prag geführt, wurde folglich unter anderem der Eintritt in verschiedene Örtlichkeiten, in verschiedene Stadtteile, Badeorte verweigert. Auf diese Weise sollte eine ganze ethnische oder sozial Schwer, sozusagen, diese zwei das waren in der damaligen Wahrnehmung selbst verwoben, diese, diese zwei Kategorien. Also eine ganze ethnische oder soziale Gruppe mit, mit Hilfe der modernen technologischen Mittel aus einer Gesellschaft der anst an, äh, anständigen Bürger vorbeugend ausgegrenzt werden. Um der Realität einer modernen, fortschrittlichen Gesellschaft näher zu kommen, plante man auch Arbeitslager für die erwachsenen Zigeuner zu bauen. Das Fernziel lag daher auch darin, den Mitgliedern eines vermeintlich unterentwickelten Stammes, die noch nicht fähig waren, eine eigene Kulturnation zu bilden, zum kulturellen und sozialen Aufstieg zu helfen. Äh, Beispiele aus der damaligen Presse, also zwei Texte hier, also ein Text über die zivilisierten Zigeuner, ja, also die, die, die, die irgendwo leben, und hier eine Notiz, dass ein Zigeuner, also ein Roma, die Jura absolvierte. Ja, das ist so wichtig angesehen. Eine solche Denkweise, die in einem kriminologischen Diskurs und zugleich in dem Fortschrittsoptimismus der modernen Nationen wurzelte, wurzelte legitimierte die Verabschiedung eines Gesetzes, welches das Staatsbürgerprinzip für zehntausende Menschen infrage stellte. Also, den Zehntausenden Menschen wurde aufgrund einer ethnischen, sozialen äh, Merkmale, wurde, also die Bewegungsfreiheit wurde, wurde begrenzt. Auch in, eine, also auch in einer funktionierenden Demokratie und in einem Rechtsstaat zeigte sich, dass eine ziemlich klare Vorstellung davon, wer zu uns kulturell, sozial, was sein Auftreten betrifft, wer zu uns gehört, wichtiger sein konnte als die Grundprinzipien einer demokratischen Verfassung und konnte damit somit die Aberkennung der Rechte eines Staatsbürgers legitimieren. Ja, und damit komme ich zum letzten, letzten Teil, äh, schon zum letzten Teil meines meines Vortrages, also jetzt über die, jetzt über die sozusagen ja, gegenläufige Tendenzen, weil alles nicht so schwarz-weiß war, ja, alles, war Handel, alles drehte sich nicht nur um die, um die Nation, um diese Nationsbegriffe. Nichtsdestotrotz, äh, nicht die Nationalisierung bzw. das Nationalprinzip stellte ebenso äh, in der Tschechoslowakei nicht den einzigen Aspekt ihrer Geschichte in dieser Zeit dar. Man findet immer auch gegenläufige Tendenzen, die Überschreitung klarer nationalen klarer Abgrenzungen und sogar Ansätze eines tschechoslowakischen Staatsbewusstseins, welches mit den klaren nationalen Identitäten vielleicht koexistierte. Konnte also eine tschechoslowakische politische Nation gebildet werden? Konnte man nicht nur zum Beispiel über die tschechoslowakischen Deutschen, sondern auch über die deutschen Tschechoslowaken sprechen? Im Folgenden werde ich einige Beispiele anführen, ohne jedoch Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. So wollten zum Beispiel die Wirtschaftstreibenden in den deutschsprachigen Gebieten ungern auf ihre historischen Absatzgebiete im tschechischsprachigen Landesinneren verzichten und umgekehrt. Generell wirkte die marktwirtschaftliche Logik dem nationalistischen Denken entgegen und förderte die Zusammenarbeit der Nationalitäten. Darüber hinaus waren in der Kultur neben den Tendenzen einer streng nationalen Abgrenzung die Bemühungen, um eine fruchtbringende Zusammenarbeit und gegenseitige Beeinflussung nicht zu übersehen. Vor allem im städtischen Bereich wirkten viele liberale und international ausgerichtete Intellektuelle, unter ihnen viele Juden als sogenannte Übersetzer zwischen den Kulturen. Auch in der Massenkultur, die sich in den goldenen 20er Jahren in den Großstädten allmählich entfaltete, wurden nationale und soziale Grenzen zunehmend verwischt. Kabarett, Tanzen, Kino, Vergnügungspark oder Fußball wurde von den Tschechen oder Deutschen mit der gleichen Leidenschaft angenommen. Wichtig war auch die Perspektive, von der man den Staat betrachtete. So lassen die globalen Exportinteressen, die vom Staat oder die vom Staat unterstützten und auf den sogenannten Orient ausgerichteten wissenschaftlichen Expertisen oder der Ruf nach einem stärkeren Engagement außerhalb von Europa, den neuen Staat als einen vorwärtsstrebenden westlichen Staat erscheinen. Dies galt nicht nur für, die, für globale Unternehmen, wie zum Beispiel den Schuhproduzenten Batja oder die Maschinenbaufirma Skoda, sondern auch für einen bedeutenden Teil der kulturellen Eliten die den Staat als einen fortschrittlichen Staat äh, darzustellen versuchten. Wir ein paar Bilder, ja, also hier eine Werbekampagne der Firma Batia, äh, ja, ja, also, mit dem, also mit der Einschrift also helle, äh, äh, weiträumige äh, Zimmer, äh, perfekte Maschinen, eine direkte Verkehrsverbindung zwischen, zwischen der Fabrik und dem Warenhaus, das alles ermöglicht uns, dass unsere Schuhe nicht nur, nicht nur also billig, sondern auch also perfekt sind. So, und hier diese Vorstellung über die Modernität ohne irgendwelche nationale, nationale Anspielungen. Hier, also Modernität, also Hauptsitz von Batja, diese Firma in, in der amerikanischen Stadt Slin. Und letztlich, vielleicht, ja, ein schönes Auto mit, mit also einer deutschen Werbekampagne für das Auto äh, für Tatra äh, 77. Eine solche globale Sicht bestritt die, die Existenz der Nation nicht. Sie ließ sie jedoch in einem anderen Licht erscheinen und gab ihr einen anderen Inhalt als dies aus einer nur lokalen Perspektive möglich gewesen wäre. In, der in dieser Perspektive konnten die Begriffe wie tschechisch, tschechoslowakisch, aber auch deutsch-böhmisch und so weiter oft verschmelzen. Was all diesen Beispielen jedoch gemeinsam ist, ist, dass sie fern der eigentlichen Politik liegen. Sie folgten entweder der eigenständigen Logik des Preisgewinns, wie im Falle der Wirtschaft, oder, blieben, oder sie blieben auch das Alltagsleben oder kulturelle Leben begrenzt, beziehungsweise betrafen äh, die Selbstdarstellung des Staates nach außen. Erst unter dem Druck von außen entschied sich die Politik endlich, die, auch die Politik endlich, äh, die nationalen Beziehungen im Staat neu zu regeln. Die drei deutschen aktivistischen Parteien traten auch nach ihrer Wahlniederlage im Jahre 35 erneut der tschechoslowakischen Regierung bei und bemühten sich vor allem um Verbesserungen der wirtschaftlichen und sozialen Situation der Deutschen in den Grenzregionen. Sie konnten auch durchaus Erfolge verbuchen und erreichten etwa im Februar 37 ein Abkommen mit der Regierung, das deutschen Betrieben steuerliche Erleichterungen und größtenteils die Erlangung öffentlicher Aufträge ermöglichte. Darüber hinaus wurde nach der Phase des Abbaues des Abbaus von deutschen Beamten, 37, wieder 7000 Deutsche in den Staatsdienst, tschechoslowakischen Staatsdienst, aufgenommen. Und in dieser Zeit natürlich stellte die Tschechoslowakei auch für die meisten sudetendeutschen Antifaschisten die letzte Hoffnung dar. Mein letztes Bild ist ein Zeitschriftenartikel von Wenzel Jagsch im Prager Tagblatt vom Jahr 1936. Wenzel Jaksch war ein bedeutender sudetendeutscher. Sozialdemokrat und dann später in der Bundesrepublik tätig, also in der, in der deutschen Sozialdemokratie, später ein Berater von Willy Brandt. Und Wenzel Järtsch war damals ein junger Sozialdemokrat und Vertreter des sogenannten Neoaktivismus. Also das war eine junge Generation der aktivistischen Politiker, die versuchten sozusagen einen neuen, ein neues Wind sozusagen in diese, in diese Politik zu, zu bringen. Und hier also nur also kurz, also das ist ein Programm, Programmartikel aus dem war, hier ein eine schönes äh, schöne Zitat. Äh, wir können an den Grenzen äh, keinen Majinot-Gürtel bauen. Deshalb muss sich äh, der tschechoslowakische Staat einen Festungsgürtel von Staatsgrenzen Deutschen sichern. Doch trotzdem konnte damit der Dynamik der Politik der Sudetendeutschen Partei kein Einhalt geboten werden. Die Partei orientierte sich immer stärker an, am aufstrebenden NS-Deutschland und an Hitlers Plänen zur Zerschlagung der Tschechoslowakei. Und damit äh, komme ich zum, zum Schluss, zum Fazit äh, meines Vortrages. Ob unter günstigeren innenpolitischen und vor allem außenpolitischen Bedingungen das tschechoslowakische Experiment bessere Chancen gehabt hätte, muss natürlich offen bleiben. Immerhin muss man, meine ich, die am Anfang gestellte Frage nach der Vorbildfunktion der ersten tschechoslowakischen Republik eher verneinen. Und auch daher ist mein Fazit leider ein bisschen, äh, ein bisschen verlegen. Ich habe lange darüber nachgedacht und bin <lacht> dazu gekommen, dass es wirklich ein bisschen verlegen. Aus der Zwischenkriegszeit eine positive Sowie negative Lehre zu ziehen erscheint problematisch, da viel durch externe Faktoren und spezifische historische Kontexte beeinflusst wurde und auch die, die einzelnen Akteure jeweils reagierten. Zugleich zeigt mindestens das Fallbeispiel der Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit, wie unglaublich kompliziert es ist, ein gerechtes und zufriedenstellendes Integrationsangebot in einer kulturell-sozial oder auch national-pluralen Gesellschaft zu bilden und die Partizipation breiter Bevölkerungsschichten zu gewährleisten, ohne die bestehenden Abgrenzungen zu stärken und neue Ungerechtigkeiten oder sogar Ausschließungen ganzer Gruppen zu verursachen. Die tschechoslowakische Lösung dieses Problems, ein Staat mit einer tragenden, moralisch reifen Nation, die zugleich bereit ist, den vielen Minderheiten ein gewisses Mitspracherecht zu garantieren und sie teilweise an politischen Entscheidungen teilhaben zu lassen, ist dabei eher als eine Sackgasse zu bezeichnen. Doch die Lehre, die die tschechische Gesellschaft aus, dem gescheiterten, aus diesem gescheiterten Experiment unmittelbar nach dem Jahr 1938 und dann wieder nach 1945 zog, also die Lehre, die nationale Inhomogenität und gleich darauf auch die Demokratie abzuschaffen, ist ebenfalls wenig zufriedenstellend. Vielleicht lebt die Demokratie von der kulturellen, doch von der kulturellen, ethnisch, ethnischen oder sozialen Pluralität und eine sozial-kulturell oder national homogene Gesellschaft ist eher als ein Hauptraum, als ein Ideal zu betrachten. Ja, also viel zum mein, mein Vortrag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Diskussion. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick. Die Diskussion ist eröffnet. Melden Sie sich und ich werde mit dem Mikrofon rumgehen, damit Ihre Frage auch gut zu hören ist. Können Sie vielleicht zur Nationalitätenkarte gehen? Ja, Also Sie haben ja gesagt, in Österreich, Ungarn wurde die Umgangssprache sozusagen äh, gewertet und in der Tschechoslowakei die Nationalität. Wo waren die Hauptunterschiede? Hm, hm, hm. mhm. Soll ich gleich ja, okay. Also äh, so die Unterschiede äh, waren, konnten, mussten keine sein, aber es konnten auch also ziemlich große Unterschiede. Also mit der Umgangssprache versuchte, mit, diesem, mit dieser Kategorie versuchte der, das war eine andere Deutung der Nationalität und der Sprache und der, der Funktion der Sprache. Also in, im Falle dieser, dieser, dieser Volkszählungen in der Monarchie wurde Sprache als ein Kommunikationsmittel angesehen, als ein praktisches Mittel, also der Staat brauchte wissen, wer mit welcher Sprache meistens spricht. Diese Kategorie Umgangssprache meinte also die Frage war ungefähr so, in welcher Sprache sie meistens in ihrem, in ihrem Leben, in ihrem Familienleben, in ihrem Berufsleben, welche Sprache sie benutzen. Viele tschechische, aber auch deutsche Nationalisten kritisierten dieses Kriterium oder diese Kategorie, weil sie meinten, damit, und vor allem die Tschechen meinten, damit wurden viele, Viele zum Beispiel Bediensteten, wie sagt man, also die Dienstmädchen zum Beispiel. Die wurden dadurch, also in ihrem Berufsleben, sie kommunizierten natürlich Deutsch. Aber nach den tschechischen Nationalisten, die fühlten sich als die Tschechinnen. Also das, das war dieser diese, diese, diese schmale Unterschied. Also daher diese Kritik an, an, an dieser an diese Umgangssprache-Kategorie und daher nach 1918 als ein Versuch, zum Zentrum die, diese Nationalkategorie, also die Kategorie der nationalen Identität zu, zu bilden. Das heißt, jeder sollte sich frei äh, zu einer, Nation, äh, zu, zu einer Nation, äh, Nationalität bekennen. Und man erhoffte, vor allem auf der tschechischen Seite, davon, dass die Zahl der Tschechen weiter wächst. Ne? Also, äh, aber zugleich, also ich habe gesagt frei, aber zugleich, weil die so wichtig war, also der Staat fühlte sich berechtigt in Streitfällen über die Nationalität der einzelnen Leute zu entscheiden. Weil, das war die Konzeption, diese Kategorie ist eine objektive Kategorie, jeder hat eine, so war die Vorstellung, jeder hat eine, nur eine nationale Identität und was, ja, dann, dann sollte man, und ist es möglich auch also ganz objektiv zu sagen, ob er oder sie eine, ein Deutscher oder ein Tschecher ist. Und dann meistens kehrten, äh, weil es, es ist ziemlich kompliziert zu sagen, also die Nationalität zu bestimmen, dann kehrten meistens die, der Staat oder die Zellkommissarin zu dieser Muttersprache zurück. Also haben, haben zum Beispiel die Leute gesagt, naja, sie haben sich als ein Deutscher angemeldet, aber jetzt habe ich gehört, sie, sie sprechen mit den Kindern und ja, und sie wurden ja, oder so, sie wurden in einer tschechischen Familie aufgewachsen. Das war zum Beispiel der Fall der Leute, die irgendwo in, in den tschechisch sprechenden Teilen geboren wurden. Und dann die haben vielleicht eine deutsche Frau geheiratet, sind nach irgendwo, weiß ich nicht Bill, weiß ich nicht wohin, zu, in den Grenzgebieten gekommen. Und dann äh, haben sich in die deutsche und das deutsche Umfeld integriert. Aber für diese für diese Zellkommissare waren das waren die Tschechen, weil ja, die, in dem, die, die, die, die Muttersprache war tschechisch. Also das war un, ungefähr der Unterschied. Und wirklich, man hoffte, dass die Zahl der Leute der, äh, erstens hoffte man damit kann man eine, ein, ein, ein besseres Bild bekommen und zweitens, man hoffte also man bekommt mehr Tschechen sozusagen. Am Ende, das war nicht so, meine ich ich bin jetzt kein Experte dafür, dafür aber soweit ich weiß, das war nicht so gravierend, aber die Vorstellungen wurde nicht so ganz erfüllt, wie, wie man am Anfang erwartete. Ne? Mich würde interessieren, wie diese tschechische Moral äh, begründet war. Also mhm. war sie religiös oder säkular begründet? Mhm. Weil das ist ein bekanntes Phänomen für diesen Zeitraum, mhm. also in Europa und auch darüber hinaus. Mhm. Okay. Oh, das ist eine schwere Frage. <lacht> <lacht> äh, wie also von Masaryk wurde sie, äh, wurde sie also geschichtsphilosophisch begründet. Also der hat Masaryk eine, sozusagen eigene Deutung der tschechischen Geschichte äh, oder böhmischen Geschichte entwickelt, also mit diesem Rückzug auf äh, die protestantische Traditionen äh, im, im, im Mittelalter, also Jan Hus und so weiter, und äh, also als ein Symbol für die Wahrheit, also für einen Kampf für die Wahrheit gegen, gegen, diese, gegen den Staat, als Kampf gegen äh, gegen diese Verbindung zwischen der, zwischen der Kirche und dem Staat. Also, was, was am Ende sehr in Masaryks Augen sehr also vernichtend für, für die Kirche, für das Glauben, für die Moral, also auch für den Staat sein könnte. Und dagegen, in der Deutung von Masaryk, äh, haben die Tschechen in ihrer Geschichte gezeigt, dass sie schon im Mittelalter, noch lange vor dem deutschen, äh, von dem deutschen Protestantismus, also diese Ideen entwickelt haben. Also, Jan Hus, diese hussitische Bewegung. Und dann später auch also die, diese protestantische Tradition im, 15, äh, im 16. und 17. Jahrhundert in den böhmischen Ländern. Das war ein Grund, meine ich. Äh, natürlich, also, äh, es gibt jetzt ein, ein ganz meine, gutes Buch von einem englischen Historiker über die äh, Religiosität von Massarek. Und der hat, hat mich ganz, ganz gut äh, diese seltsame Welt dargestellt, also von Massarek. Und... Äh, er zeigt also, wie wichtig war für Masaryk, aber auch für seine Tochter, diese Alice Masaryk, war, wie wichtig war diese Erfahrung mit dem amerikanischen Protestantismus, also mit, diesem Ameri mit der amerikanischen Religiosität sozusagen. Also, weil Masaryk wirkte dann auch im, schon vorher, Adam dann vor allem im, im, im Ersten Weltkrieg, wirkte er auch an der University of Chicago, also an der Universität. Seine Tochter studierte in den Vereinigten Staaten, war auch sehr aktiv in verschiedenen also freiwilligen, sagt man so, Hilfevereinen oder sowas, also diese, diese freiwilligen Sozialpolitik sozusagen, das war auch offensichtlich eine ganz starke, also ein starker Impuls für diese. Und letztlich also dritter, dritter Punkt würde ich sagen, also Mastarek war ein, also er ist 1850 geboren und der war ein meine ich, ein, ein Denker der Krise oder ein Philosoph der Krise, also Krise der modernen Gesellschaft. Er hat also diese Krise der Massengesellschaft erlebt. Und er versuchte also die neue Religiosität sozusagen zu bilden. Ja, so eine Antwort. Also wie kann ein Mensch in einer modernen Gesellschaft also religiös sein? Ja, was, also diese katholische Religiosität war für ihn ein, ja, das war für, eine, für ihn ein Es ja, ist ein, eine Verbindung von Staat und Kirche zur Unterdrückung der Tschechen und so weiter und so fort. Also das waren ungefähr diese Gedanken äh, und auf diese Weise versuchte er eine, eine ziemlich seltsame Deutung, aber ziemlich einflussreiche dann am Ende Deutung der tschechischen Geschichte zu, äh, zu, äh, zu machen mit diesem, ja am Ende mit diesem Exzeptionalismus, ne? also, dass die Tschechen moralisch auf irgendeine Weise dazu berufen sind, berufen sind, was, was Großes zu machen und so. Ich ähm, wollte fragen, ähm, wo, also wie konsensfähig das ist, äh, was du heute vorgestellt hast, das äh, tschechoslowakische Projekt der Ersten Republik so ambivalent zu sehen. Mhm. Ich bin im, im Habsburg-Band äh, mhm. zur Historiografie-Geschichte, mhm. der dieses Jahr erschienen ist, noch nicht so weit gekommen mhm. zum Lesen. Mhm. Ich bin erst in der Mitte. Äh, ich finde das ein wunderbarer Band zu dieser unbewältigten Vergangenheit, der Vergangenheit, ähm, wo so einerseits die Zer Zerfallsgeschichte der Imperien beschrieben wird, aber andererseits eben wie die neuen Staaten sich historiografisch positionieren. Und ich wollte eben auch fragen, was ist eigentlich seit '89 in den letzten 30 Jahren, welche Wendung hat die Interpretation über die Erste Republik genommen? Also, ähm, ist es Konsens oder.. Hm, also, hm, hm, hm. also zwei, zwei, würde ich also zwei, also zwei Teile, also ich würde die beantworten in zwei Teilen. Erstens, eine Sache ist diese allgemeine Erinnerungskultur, Politik oder sowas. Dann würde ich sagen, es herrscht in diesen allgemeinen Meinung herrscht ein, ein, ein Konsens über die Erste Republik. Aber das ist ziemlich, würde ich sagen, entlerntes Konsens. Also die Erste Republik ist ein entlerntes Symbol für ganz, ganz allgemeine Werte wie Demokratie oder, weiß ich nicht, Erfolg oder so, ganz, ganz entlernt. Das ermöglicht, und das ist auch der Grund, meine ich, warum die Erste Republik so beliebt ist, weil jeder kann sich damit identifizieren. Und wirklich, also in der, also in der heutigen tschechischen Parteipolitik fast alle, ich würde sagen, fast sogar auch die Kommunisten, die also in der Ersten Republik zu den stärksten Kritikern der Republik waren, bis, zum, bis, zu, diese, bis zu den 30, bis zu der, der zweiten, der 30er Jahren. Also, eine, also von, der, von den Linken bis zu den Rechten, sogar jetzt diese populistische, für einige protofaschistische Partei, von, von, diese Partei der direkten Demokratie von, von Okamura er hat auch mehrmals gesagt, also Masaryk ist unser Vorbild, das war die echte Demokratie und wir wollen auch echte Demokratie machen. Also, ja, also inhaltlich stimmt das gar nicht, aber okay. Also von wirklich, der Staatspräsident Semant ist ein großer Bewunderer von Masaryk und so. Also alle, alle das ist ein entlerntes Symbol, der ermöglicht also eine so große Integration. Das ist, meine ich, wichtig. Also eine, das das, das braucht man. So also jetzt offensichtlich für die tschechische Gesellschaft eine ein Integrationsangebot oder ein, ein, ein, eine gemeinsame, ein gemeinsames Narrativ zu finden. In der Geschichtsschreibung ist das natürlich ganz anders oder unterschiedlich und sehr, ja, es ist nicht so einfach. Äh, schon in den 90er Jahren gab es eine Diskussion über die Erste Republik, damals eine, also eine wichtige Diskussion zwischen den ja, sozusagen äh, sehr, äh, sehr, sehr unkritischen Versächtern der diese Zeit unter den Historikern gegen die, also mehr, kritische, mehr kritischere Historiker, die vor allem auch über diese Nationalitätenpolitik schrieben, dass die nicht so einfach war und nicht so, ja, nicht so alles rosa rot war und so weiter und so fort. Und seitdem, meine ich, ist die, diese Meinungslandschaft ganz, ganz breit und ich würde sagen jetzt, aber was bleibt immer noch? Also, also die Meinungen sind ganz breit, muss man sagen, und ganz bunt. Aber was, was, was bleibt immer noch, meine ich, ist ein Haupttrend, oder es ist ganz stark, ist, dass man sich wirklich nur auf die Tschechoslowakei konzentriert. Ne? Also dass diese Vergleiche oder die irgendwelche Trans, ähm, transnationale Geschichte oder sowas, also wenig, wenig in Betracht gezogen sind. Das, das ist vielleicht ein... Ich sagen, würde ich sagen, ein gemeinsamer Trend. Natürlich gibt es auch Ausnahmen und so weiter und so fort, aber wenn man so das allgemein charakterisieren will, will, dann würde ich ungefähr auf solche Weise beantworten. Inwiefern äh, gilt oh, Dienst diese Erste Republik bzw. Thomas Mascherik? Masaryk als internationales Vorbild. International. Also meinen Sie, ob also Masaryk von, von der tschechischen Gesellschaft als ein international, also als eine internationale Persönlichkeit angenommen ist oder allgemein, ob er also eine Wirkung auch in anderen Staaten hatte. Oder? Aha, das weiß ich vielleicht. Das ist für mich schwer zu beantworten das äh, müssen vielleicht so, vielleicht sie sagen <lacht> wie, ob er überhaupt bekannt ist also der Masaryk also in der breiteren, in, in, in europa ähm, das, äh, meine aus meinen erfahrungen er ist natürlich also in österreich bekannt aber meistens unter, der, unter dem äh, also aus der als derjenige welcher die monarchie äh, vernichtete sozusagen äh, Weniger ist er in Deutschland bekannt, ich meine fast, fast, fast gar nicht. Ob er in der Schweiz bekannt ist, ist auch, das weiß ich leider nicht. Ähm, ja, keine, also ich habe leider keine Antwort, also wie, wie er also international bekannt ist. Immer, ja, natürlich, also teilweise ist er bekannt, aber meistens so unter den, ähm, ja, das ist äh, diese. Diese Welt oder diese Bubble der, der Bohemisten in der Welt. Also unter den Bohemisten ist er sehr bekannt und gibt es auch also schon jetzt einige Biografien. Jetzt eine ganz aktuelle Biografie von einem französischen Historiker, François Marais. Ja, also dann schon. Aber ob hinter den Grenzen dieser Bohemisten, ob er bekannt ist, das weiß leider ich nicht. Ja, Sie haben erzählt, dass ähm, eben in dieser, in dieser äh, Nachkriegszeit in der Tschechoslowakei auch, auch das Grundeigentum umverteilt wurde. Hm, hm. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen hm. äh, etwas hm, hm. Äh, Details geben. Wie, wie ging das vor sich? Welche Behörden hm. ähm, ja, ja. haben sich damit beschäftigt? Ich meine, nachdem, dass hm. äh, das, das äh, österreich Österreich-Ungarische äh, Reich oder das, die Staatsstruktur äh, kollabiert ist. Hm, hm. Gab das ist keine quasi ja, Widerstände oder ähnliche Situationen. Ja, also diese Bodenreform, also aber das war kein wieder kein keine kein, kein, kein isolierte also Geschichte der, keine isolierte tschechische Geschichte. Also die, diese Bodenreform wurde fast in allen mittel- und osteuropäischen Staaten Ländern nach 1918 durchgeführt. Ich meine am stärksten in den baltischen Ländern, wenn ich, wenn ich mich gut erinnere. Aber auch in der Tschechoslowakei war sie ganz bedeutend. Und äh, ja, es wurde äh, eine Reihe, das dauerte fast die, ganze, fast die ganze Zwischenkriegszeit, also diese Bodenreform. Das war ganz umfangreich. Es wurde eine ganze Reihe der Gesetzen äh, beschlossen, was die Bodenreform betrifft. Wurde ein, ein, ein staatliches Amt für die Bodenreform gegründet, also diese Umverteilung des Bodens äh, also organisieren sollte und übrigens also diese, dieses dieses Amt wurde unter starker stand unter starker einfluss der agrarpartei also das war auch also ein der grund für viele korruptionsfälle die agrarpartei natürlich versuchte die seine, also seine verdiente wie funktionäre und so weiter mit dem besten, mit dem besten boden zu zu also dem besten boden zu geben ja also äh, allgemein, äh, es wurde eine, weiß, nicht, weiß nicht genau, aber es wurde eine Grenze gestellt. Also ab äh, welcher Größe, äh, die also die Bauhöfe, äh, als Boden aus äh, Boden, den Bauernhöfen verteilt äh, werden sollten. Ich meine, jetzt weiß ich nicht genau mehr, aus 500 Hektar, das weiß ich jetzt nicht genau. Also ab dieser Grenze. Äh, dann wurden die, alle, alle Bauernhöfe, die größer waren als diese Höchstgrenze, wurden, das Boden wurde umverteilt an die meistens an die an die, die gegenwärtige Pächte. Also das war, das war, das war verpächtet von den kleinen Bauern. Das war das, also also in der Realität war es nicht so drastisch, muss man sagen. Es war nur eine Änderung des Besitzverhältnisses. Ne? Also von, von also Verpächtet und dann zum Eigentum dieser, dieser mittleren Bauern. Also eine Umverteilung die Bauern, die Großbauern bekamen auch eine Entschädigung, also gerechnet nach den Preisen aus der aus Erfolgszeit. Darüber gab es auch eine Diskussion, ob die Preise gerecht sind oder nicht, aber okay, also gab es auch eine Entschädigung. Und ja, und dann am Ende, aber am Ende muss man sagen, es dauerte wirklich mehrere Jahre, aber am Ende wurde fast die Hälfte der beschlagnahmten Bodens, wurde dann am Ende den, äh, den, den ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben. Also das war, also Ergebnis war nicht so gravierend, wie es am Anfang aussah. Aber das Ziel war wirklich, diese unausgewogene, man meinte, Besitzstruktur zu ändern. Ich habe das ja schon erwähnt, also 100 Leute oder Bauern, das waren meistens Adelige oder die katholische Kirche, also diese Eigentümer hatten mehr als 28 Prozent des Gesamtbodens in den böhmischen Ländern inne. Also man versuchte wirklich, diese, diese, diese, diese Verhältnisse zu ändern und um die, die mittlere Bauern, die kleinere Bauern, die mittlere Bauern zu stärken. Das heißt übrigens auch die Wahlklientel der Agrarpartei, weil das war wichtig für die für die, Wahl, für die Agrarpartei. Das war die, das war die Hauptagenda der Agrarpartei, muss man sagen, in den 20 Jahren, diese Umverteilung des Bodens. Ja, und es äh, auch natürlich eine äh, Kritik, eine große Diskussion. Eine große Rolle spielte diese Nationalisierung der, des Ganzen, weil es in diesem Eifer nach 1918 wurde die Bodenreform als ein Nationalisierungsschritt dargestellt. Also wir werden den, den Fremden, den Deutschen, dem Deu deutschen Adel, der, deutschen, der, Deu der deutschsprachigen Kirche oder sowas werden wir als Boden nehmen, am Ende gibt es auch eine neue Forschung, meine, zum Thema, war es nicht so, nicht so also hart oder war dieses Verhältnis, es ist zu keinem zu keinem großzügigen Tschechisierung des deutschen Bodens gekommen. Aber das das wird das, das ganze dieser hat ganz stark also auch die politische Kultur vergiftet sozusagen, weil da gemischt sich natürlich die deutsche Partei, und die die die und die die wurde wirklich zu einem einem sehr umkämpften äh, politischen Thema, in der Innenpolitik. Schamlos aus, ähm, äh, wenn keine anderen... Sind, weil wir uns ja jetzt heute hier in Bern befinden, wollte ich ähm, die Frage stellen, wie sehr denn äh, dieses Projekt einer östlichen Schweiz, mm. das ja in aller Munde war ähm, 1918 und mm. 19, also diese Idee, dass man äh, eben ein föderatives Modell in, in verschiedenen Regionen äh, Ost-Mitteleuropas, Mitteleuropas einführt. Ähm, welche Konjunkturen hatte das mhm. in, ähm, mhm. in dieser Zeit, also dass mhm. man eben dann doch mhm. sagt, man nimmt die Schweiz als... Mhm. Also ich staune immer wieder, wie viele Leute mm -hmm. in dieser mm -hmm. Zeit in die Schweiz reisten, um mm -hmm. Informationen ja, ja. zu schaffen, wie denn dieses föderative Modell mm -hmm. der Schweiz wirklich, warum funktioniert das so gut mm -hmm. und, ähm, und ist, das, äh, ist eine Adaption möglich mm -hmm. für, für andere äh, mm -hmm. Nachkriegsstaaten? Mm -hmm. Und ähm, ja, welche Konjunkturen hatte das mm -hmm. in dieser Zeit? Ja, also ich meine... Äh, es wird ziemlich viel darüber gesprochen, auch in der tschechischen Politik, über dieses äh, Modell Schweiz, äh, über den Modell Schweiz. Aber in der Realität meine ich also wurde fast nichts durchgesetzt oder fast nichts gemacht. Also um, umgekehrt ist es äh, in den 20er Jahren dann zu einer Zentralisierung des Staates gekommen, also keine Föderalisierung, sondern in den 20er Jahren wirklich eine Zentralisierung des Staates. Wieder mit diesem, mit diesem Hintergedanken, wir müssen wir können nicht den Staat also zu stark föderalisieren, dann wird sich der Staat also, äh, zerbrechen. Der Staat zerbrechen ne? also das war eine, eine Sache, also eher in der, ich meine eher in der Rhetorik als eine Zukunft irgendwo liegende Perspektive, aber immer mit dem, mit dem, äh, mit dem, zweiten, äh, mit dem zweiten Satz, äh, mit dem Zusatz, also aber jetzt ist die, ja, der Staat ist ganz neu, wir müssen den staat stabilisieren wir können nicht solche sachen machen dann das kommt später und so weiter und so fort äh, zweitens man sprach darüber natürlich also auch die deutsche politiker sprachen über diesem schweizer modell also die wollten eine die kantone zu, zu bilden ein schweizer vorbild also die deutschsprachige kantone zu, zu bilden äh, sowas wurde von der tschechischen politik abgelehnt immer also wenn wenn wenn, weil die, sich, die tschechische Politik würde sich eher die Vermischte, am, am ehesten die vermischte Kantone vorstellen, weil gab es immer noch äh, die Angst, diese deutschen Kantone könnten also am Ende nach, nach Deutsch, an Deutschland angeschlossen werden. Also das war das war ein eine, Gedanke. Und dann diese sudetendeutsche Partei stellte sich, meine ich, ziemlich stark gegen diese Schweizerisierung, wie soll ich das sagen? Der, der deutschen Politik, weil die, äh, die meinten, diese äh, äh, Schweiz, also die, die Tschechoslowakei als eine Schwarz, Schweiz äh, wahrzunehmen, könnte dazu führen, dass, die, äh, dass aus dem Deutschen wirklich die Tschechoslowaken werden könnten. Also dann diese Vorstellung, also lieber nicht, keine, keine Kantone, aber lieber also wirklich den Anschluss an, an Deutschland als, als, die, als die Lösung. Äh, ja, und ich wollte noch eine Sache sagen, habe ich das vergessen, zu dieser Schweizer. Äh ja, und mein, dann ist auch, muss man auch über die strukturellen Unterschiede nachdenken. Also, weil die, weil die Tschechoslowakei war, und das war auch ein Teil der Argumente, warum äh, diese, das schweizerische Modell nicht so einfach einzu, äh, an, an, einzuführen ist. Äh, weil man sagte immer, hier gibt es einen Unterschied, also im Fall der Tschechoslowakei, wir haben, also für die Tschechen ist die Tschechoslowakei sozusagen der einzige Staat. Ne? Aber die Deutschen haben die externe sozusagen Heimaten ne, hinter den Grenzen und die Ungarn haben die externe Heimaten hinter den Grenzen, die Polen haben einen Nationalstaat. Also die, die tschechoslowakischen Minderheiten haben schon einen Nationalstaat, aber die Tschechen noch nicht oder nicht. Also das ist der Unterschied, ne? Das ist der Unterschied zu Schweiz, so sagte man immer. Also und daher ist es nicht möglich, einen, einen, eine, eine Schweiz sozusagen jetzt, jetzt schnell oder gleich einzurealisieren, zu, zu realisieren an dieses, dieses schweizerische Modell, weil also die strukturellen Bedingungen sind, sind anders. Zuerst müssen wir unseren Staat stärken, stabilisieren, dann kann man vielleicht darüber nachdenken, wie, wie weiter. So würde ich das ungefähr sehen, also diese, dieses Modell. Also es gibt dazu auch schon, schon Bücher, jetzt, äh, gerade eine, ein Buch über diesen, über diesen äh, schweizerischen Diskurs, oder wie soll ich das bezeichnen, in der Zwischenkriegszeit Tschechoslowakei. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann sind wir jetzt hier schön in die Schweiz zurückgekehrt. Ja. Ihnen nochmal ganz, ganz herzlicher Dank für diesen sehr schönen Vortrag. Ihnen allen fürs Kommen. In zwei Wochen geht es weiter mit Religion und ähm, Politik im bulgarisch-mazedonischen Raum. Ähm, und ich hoffe, Sie kommen wieder hierher. Bis dahin. Dankeschön.